So, hi Leute, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich, ich, ich kriege Nachrichten von Max, meinem Mod, ne? Hier, so, hey Mike, Direct, but wait, it's Mario. Und dann diesen Link. Ich dachte mir so, okay, ich, ich lese mir das hier gerade so durch. Hier, uh, New Products Releasing Before String 2021. Okay, dann dachte ich, okay, eine Mario Direct wird irgendwann angekündigt am Ende des Jahres. Okay, cool. Aber dann schreibt er, ich glaube, das wird die beste, beliebteste Direct seit lang. Und dann schickt er mir den Link. <lacht> <lacht> okay, okay, bist du bereit? Ja, ich bin. Ich hab's schon Ich bin gerade durch den Regen gelaufen. Ich habe für auf nichts vorbereitet. Vielleicht wird daraus ein lustiges Video. Ich weiß es nicht. Ja. Let's go. Jetzt einfach go. Du, du wirst schreien. Du wirst schreien. Okay, okay, okay. Ich ich nehme auf, oder? Ja, ich nehme auf. Alles gut. Hello everyone. Hello everyone. This year marks the 40th so anniversary of the original release ja. of the Super Mario Brothers game. Und heute we werden wir neue Super-Mario-Games und Produkte anbieten, die wir in 2021 haben, in der wir in 2021 bringen. Okay, hier geht's. Hier ist eine klassische Weise, Super Mario Bros. zu spielen. Äh, haben wir nicht schon <lacht> Versus Super Mario Bros. auf der Switch? Okay. Das ist nicht für die Switch. Warte, warum das sieht wird das so weird das aus? Super Mario Brothers, oh, du schon. On NES in 1985 <lacht> Game and Watch system. <lacht> Wisst ihr noch damals vor ein paar Monaten, als Sega diese mini kleinen neuen Elektrokonsolen äh, äh, released hat mit vier Spielen pro Farbe? Daran erinnert mich um das gerade. <lacht> So, you can play the game Was? Also <lacht> Aber <lacht> äh? Yoshi! Moment! Yoshi in Mario Bros. 1! Boom! <lacht> ich bin gar nicht mehr aufgefallen. Warte, also Max, wann kam eigentlich dieser Stream raus? Also das äh. wurde geshadowt, ne? Ja, es kam vor fast einer halben Stunde raus. By Was? LOL! Das Dumme ist sogar, ich ich wäre sogar eine äh, Viertelstunde früher da nach Hause, aber der Scheiß-Bus einfach nicht gekommen, ich musste einfach länger warten, der ist in einfach nicht gekommen. Super Mario Brothers, The Lost Levels, game on it. LOL. LOL! Das war <lacht> so krass! Das war für mich als der Highlights von The Hä, hey, aber ohne Witz, Leute, wenn ihr das sehen wollt, ich werde das Super unbedingt äh, auch kaufen, denke ich. Limited Production, scheiße. Warte, no, warte, November, das ist November 13 wird es noch passen. passen. Geist, Geist Crossover noch. Also, nicht Geist Crossover Yes! free d World! Boah, was hat es so lange gedauert, Nintendo? Gibt's es Free-Chat zumindest? <lacht> Alter, warum hat das so lange gedauert mit Free World? Es sieht nicht mal besser aus! Mario 3D World. Jetzt kommt aber noch was. Wo ist das neue Feature Nintendo? sehen Gibt es jetzt etwa Hunde neben den Katzen? oder vielleicht ja nochmal ein neuer Charakter oder vielleicht kann man jetzt als Bowser spielen oder als Bum Bum, Bum Brumbrina und Katzen Kugelfilie <lacht> und Hase. Ich Hase spielen. Komm da! Ich würde das sowas von hochladen, glaube ich. <lacht> so random einfach. <lacht> Oh, ich hab das Spiel so gerne auf der Wii U gespielt, als ich noch hatte. Oh, das Spiel, ich war so gut. -Spiel. Also ja, da das ist ja gut. Ja. So, jetzt gibt's nur noch ein einziges Wii U-Spiel, was ich noch auf der Switch haben will: Nintendo Land. Dann habe ich alles von der Wii U Library äh, rüber. Plus, plus. Wo ist mein Deluxe? <lacht> Smash! Ah. Sieht <lacht> für geil aus, aber was ist das? Neue Welt? Weltkatze-Glocken? <lacht> ist das wirklich einfach Weltkatzen-Glocke? Oder was ist das? Bowser's Fury? What? Ich hab's einfach kaum verstanden. Danke! Danke für den Cliffhanger! danke. 2021. Warte. 12, 12, 20, 21. Ich, ich wollte gerade sagen, warum Dezember? What the fuck? Aber das ist äh, Februar. Okay. Clash in this <lacht> ha hatten wir das nicht gerade schon? <lacht> hatten <lacht> wir das nicht gerade schon? What the fuck? Nintendo! Welcome to Super Mario Brothers Remake! With 35 Players? Äh, 100 Mario Challenge, aber mit 35? <lacht> was? Nein. Other das ist Super Mario, Mario Battle Royale. Nein, das ist nicht Tetris. Das ist. <lacht> <T> <lacht> Nein, das ist Tetris Battle Royale, aber mit Mario. Die Tendenz <lacht> war wieder bei Tetris abgeschaut, ne? Ja, ja. Ja, moin. Es ist, es ist <lacht> wirklich einfach Tetris. Falls man lenken sollte äh liegt daran, was man die gerade d angemacht hat. Oh guck mal, Nintendo Switch only members. Ja gut, dann kann ich das spielen. Warte, wann denn? Oh, 1. Oktober, geil! Warte, man kann das nur bis. Warum auch? What could this one be? Okay, lass mich raten! Mann, finde ich nicht Was? Ja, die Geräusche. <lacht> das, <lacht> <lacht> das ist Spaß. Das war für mich die größte Enttäuschung von dem ganzen Direct. Oh nein. Ja. Das ist nicht AR, oder? Oder was ist das? nein, das ist <lacht> diese RC-Card. Warte, nein, das ist nicht das Highlight, oder? Oh, das geht doch vor lange, oder? Nein, Europa. nein, was? nein, das, das ist nicht das Highlight. Das ist okay. Das Highlight. Okay. So, Digga, ich hab nicht mal Steam an. Daran erkennt man, dass ich beim Pizza zu das angemacht hab. Das Beste kommt noch. Als sie sagten, sie arbeiten an ein neues Mario Kart, was nicht Mario Kart 2 ist. Habe hab ich nicht gedacht, dass das ein äh, RC-Way. Äh, RC-Card-Videospiel äh, ist. Mal. Aber okay, ne? Michael, das hat ein Das hat was? Es hat Turmnamen. Nein. Eigentlich. Das ist nicht. Mario Kart 8 <lacht> Du sagst nichts. Das könnte vielleicht sogar nichts leisten. Toll. Ganz ehrlich, so dumm ist das eigentlich gar nicht. So eine marketingperspektive ist das halt echt mega, mega nice. Ich würde aber niemals kaufen. Ne? Ja, wir sind zu alt dafür, aber. Ja. Ich auch. Stell dir vor, du bist ein Vater oder eine Mutter, siehst das und denkst dir so: Boah, mein Kind liebt Mario, mein Kind liebt Autos und liebt Mario Kart voll. Das wäre einfach wirklich oh. das Beste, was man kaufen könnte. Oh, das kann, das kann ich Home Circuit. Mario Kart Tour Home Circle. Ne, Mario Kart Live Home Circle. Live, Leute, das ist live. Weil alle anderen Mario Kart Spiele waren nicht live. Aber das ist live. Ich hab, ich hab Tour. There are reasons. And more ways to enjoy 35 years of Super Mario Brothers. From now through March 2021, you can enjoy the 35th anniversary of Super Mario Brothers in these ways. Complete Super Mario related missions and you could receive cool rewards, including a special pin set. Pins are available while supplies last. So get started today and learn more by visiting the official website Mario Kart Store will be having a Super Mario Kart Tour event with special appearances by Mario and Donkey Kong Jr. from the original Super ja, Mario Kart ja. game. Historical Super Mario items. And Die Best wir G leider nicht in Deutschland haben. Thirty fifth anniversary themed merchandise will be available for purchase at the Nintendo New York der, der, der store. Nintendo. Com. <lacht> a thirty fifth anniversary themed Ninja speedruns course is coming to the Super Mario Maker Two cool. game. The Super Smash Brothers Ultimate Game will be having an in game an online Smash, tournament. SMASH! Oh mein Gott! Smash, SMASH! Was? Mario? Was? was? A Super Mario-themed Splatfest is <laughs> coming to the Splatoon 2 game in January. Keychains will also be available as a My Nintendo Reward closer to the Splatfest. In addition, physical Splatfest T-Shirts will soon be available for purchase online. Super Mario-themed Fernsehs like to the oh, Animal Crossing New Horizons like. game. Und da gibt es mehr, wo das kam. kommt. Be auf der Anfassung für das nächste Super Mario-Themes-Produkt. Hahaha! so geil. LOL! Marios nicht! Oh mein Gott Leute! Monopoly Super Mario! Jenga! Jenga. <lacht> But watch out! Der Bowser! <lacht> die sehen aus wie die Dinger, die wir bei uns im Saturn haben. Das ist oh, Geschichte. das, das hole ich mir, Alter. Das hole ich mir. Hm, Gibt's bitte noch ein Spiel, was mich hypt? Es kommt. Es kommt, es kommt, es warte. kommt warte. Was hat er gesagt? Warte, warte. Super Mario All Stars. Es ist nicht das, was du denkst. Es ist nicht das, was du denkst. Was ich gerade denke ist, Super Mario All Stars, was original auf dem SNES rauskam, was dann Re-Release mit Mario World auf, auf, auch auf dem NES rauskam, was dann aber nochmal exakt das gleiche Spiel für eine Anniversary nochmal auf der Wii rauskam, aber ohne Mario World, kommt jetzt nochmal für Nintendo Switch Online. Genau. Super Brothers, okay. <lacht> Super Mario Brothers 2. Es Super ist Mario das Brothers Highlight. Dream, Super Mario Brothers, das the Highlight kommt noch. Okay, ich wollte gerade sagen. <lacht> Digga, die tun so, als wäre das ein neues Spiel. Wann kam das Spiel raus? 1990? <lacht> äh, Super Mario All Stars. <lacht> das ist doch gut. Release. <lacht> Die audio and visuals are upgraded from the original NES and Famicom versions. <lacht> <lacht> Oscar. Super Mario All-Stars will be available in the Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online Collection. Heute. Wieso hat du da so lange äh, Pause gemacht Hör mal! Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online Collection later today. Dieses Minus hat den voll ignoriert. Äh, äh. Was oh, so far? Ja, interessant, glaube, aber noch nichts, was mich umhaut. Ich glaube jetzt kommt. Mario 64! HD Nicht das! Warte, was? Nein! Das ist kein ja. Port! Nein, nein, nein, nein, nein! Warte, nein. warum steht da Press plus? Du wirst es schon sehen. Psch, psch, psch. Warum steht da Press Plus? Mario 64, PC, auch das wird Spaß, okay. Das ist HD, das ist die HD-Version, Remake. Nein. Warte, ist das mit Louis? Nein. <lacht> <lacht> es ist einfach nur für Wer, die verkauft das für 60 Euro Nintendo? Ich kaufe das nicht für 60 Euro. Mike. Es kommt doch was! Warte, die ab- die, die die Grafiken sind geupdatet. Guck mal das da hier. Und das, das ist alles, das ist alles neu hier. Also doch ein HD? Mike! Jetzt kommt's gleich! Jetzt kommt's gleich! Du weißt, was das ist, oder? Sunshine Sunshine 2! Mike! Nein, nichts sagen, ich würde selber sehen. Ich habe mir extra für dieses Spiel in Gamecube gekauft. Von einem Jahr oder so. Ja, Galaxy Eisen 2. Gleich kommt noch 2 und dann alles für 60 Euro. Was es kommt noch mehr? nichts sagen, Max. nichts sagen. Entspann dich, entspann dich. Okay. Oh, dumme Power. aber ich weiß, nicht, ich spiele sowas von play Leute. Wahrscheinlich auf der Switch, weil das ist ja hier am besten. Vor allem, ich habe keine Wii und Wii U mehr, deshalb mag Galaxy sowas machen auf der Switch. 64 und Sunshine weiß ich noch nicht. Also, nur die drei, wo es Sunshine, wo es. Ist... Mike, schau dir, wann es rauskommt vor allem. Warte, wo ist Galaxy 2? Oh, warte. Pff, ist ihm gar nicht aufgefallen! Jetzt haben wir alles auf der Switch außer Galaxy 2. Nintendo, what the fuck? Ist ihm gar nicht aufgefallen! Warte, aber Max, Max, das kann doch nicht alles sein, es dauert noch voll lange. Äh. Psch, psch. Super Mario 3D Plattform das, das oh. so cool aus das Render one Collection. Das Super oh. Mario 3D oh. oh. Game is coming to the Nintendo Switch System. In addition to having higher Resolutions ja, das meinte ich versions. HD. The games have been optimized for a smooth gameplay experience on Nintendo Switch. Aber ich dachte, Switch. die machen... Plus, music from all three titles will be included in the collection. In music-player mode, you can enjoy your favorite Mario tunes anytime, anywhere. Ich kann zum Erdschwein in meinem Leben Sunshine spielen. Wie geil. Super Mario 3D all stars, stars aus, 18, Mike. Das kommt in weniger als zwei Wochen raus. Weniger als zwei Wochen. Nein, nicht weniger als zwei Wochen. Hä? Zwei Wochen und ein Tag. Oh. <lacht> Warte, das sind bestimmt 60 Euro. Ich habe kein Geld. Ron, oh. a Mike soll ich dir das Dumme sagen. Ich habe vor allem alle Spiele außer Galaxy schon. In Cartridge und CD natürlich. Mike soll ich dir das Dümmste sagen. Was können? ich habe vor kurzem ja 64 DS und Galaxy 2 gekauft. Until the end of March Warte gekauft. ich mir weiter gucken, wo be available <lacht> <lacht> starting <lacht> today on So, what did you think of our Super Mario Brothers 30th ja, Anniversary das ist das Direct? Like as you Ich habe schon gesagt, dass ich das letzte, um die Folge gesagt. Wir haben all diese Spiele auf der Switch. Aber wo ist Galaxy 2? <lacht> Warte, wo ist New Super Mario Bros DS? Ja gut, das kann man für 3DS spielen. Scheiße. Warte, wo ist Wii? Wo ist 2? Wii würde ich noch äh, gerne sehen. Das sind die, die auf der Switch sind. Was meinst du, was fehlt noch? Hä? Was meinst du, was fehlt noch? New Super Mario Bros 2. Ya ja, Super Mario games can be played on Nintendo switch. In addition, if you include all related games there are even more available. We hope you'll take this opportunity to play each and every one of them by all of our games, especially Mario that's it for our Super Mario Brothers 35 hey, voilà, like to close with back at the D history of Super Mario D Brothers. D Thank you for watching and playing Bu! was ist mit der Musik los? Hört mal. Und dann war es einfach. Oh mein Gott, dieses Spiel habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Hä? Warum ist das alles so pixelig? Hä oh mein Gott, wie cool! Das muss ich unbedingt spielen. Das werde ich unbedingt für 60 Euro jetzt kaufen. Digga, ist das cool! Eigentlich schon schön abschalten, weil ich zeigen auch nur die ganze spiele Oh mein Gott, LOL, ist das Mario? Hä? Er hat Pupillen? Boah. Hä, aber Luigi nicht, the fuck? <lacht> ich hätte das Spiel auf dem fucking 3DS. Mag's ich auch. <lacht> oh mein Gott, was ist das denn? Hä? Und es gab Mario für den Gammelboy? Alter, warum sieht das so schlecht aus das Spiel? Was ist das denn, ein Superball? Ii, ich spiele doch nicht mit Bällen! Mein Nintendo zeigt mir ein anderes Spiel. Oh mein Gott, Super Mario Bros. 3? Mario ist einfach ein, ein, ein Mörder! Peter hatte immer recht! Was? Lol, wusste ich gar nicht. Mario Welt? Mario hatte damals schon eine Welt? 1991? Ich dachte erst jetzt mit 3D-Welt hat er eine eigene Welt. Gut, dieses ist natürlich ein ersten 2D. Juhu! Junge, warum sieht die Grafik so schlecht aus? das Original, Ja, aber selbst ich hätte das besser machen können mit dem Original. Das ist vor allem so aufgehellt gemacht Oh, es polygone so schlecht aber hier in diesem spiel ne? Ey, so gut das sieht aus als wäre er aus der switch Ey, ich hätte vor dieses spiel auf der switch alter ja, in zwei wochen das war ein Joe. warum kommt das nicht auf die switch nintendo Bringt mein Lieblings-Mario-Spiel auf die Switch. Also 2D-Mario. Ich sag's wirklich, das ist world mein Lieblings-2D-Mario. Das ist mein Lieblings-2D-Mario. Sowas von. Ich World. Ich muss sagen, Galaxy 1 und 2 fand ich persönlich nie so gut wie, äh, 64 und Sunshine. Das sind gute Spiele, ich aber nicht so gut. Das hier, wo ist das hier auf der Switch? spielen. Wo ist das hier auf der Switch? Wo ist das hier? Okay, 3DS. Der ist noch zu neu. Die 3DS ist halt noch zu neu für die Switch, äh, für für Nintendo, dass die da Remakes rausmachen von 3DS spielen. Das ist halt das blöde. Also muss man sich ein 3DS kaufen, wenn man diese Spiele haben will. Ja, hörst du jetzt auf? Lol. Ja, das waren alle Mario-Spiele, die wir bisher released haben. <lacht> ähm, halt alle normal Mario-Spiele, weil, mario, weil die haben kein mario glitch gezeigt. Gibt's irgendwas, was ich hierzu noch sagen brauche? Okay, kurzes Recap. Das erste, was wir gesehen haben, war dieses sehr seltsam aussehende Mario-Spiel. Für okay. Game and Watch. Zusammen mit einer game Uhr Watch und einem originalen Game and Watch Spiel. Wie viel das kosten wird? Ich vermute mal so viel wie Switch-Spiel vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Was würdest du game, sagen? Dass der Game and Watch überhaupt supported wird, finde ich auch krass. Das finde ich mega cool. 3D World haben sie endlich auf die Switch gebracht. Das hat 10 Jahre gebraucht, gefühlt. Warum es Plus heißt? Denn es kommt äh, Bowser's Fury. Doch, wer ist Bowser? Und was ist mit seinem Fury? Was ist mit Terry's Fury? Äh, Fatal Fury. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es erst nächstes Jahr erfahren. Also, das Spiel werde ich auf jeden Fall auch holen. Hm, auch wenn ich mir damals für die World für 25 Euro gekauft habe. <lacht> ähm, der Spiel ist wieder für 60 Euro. Äh. so, Tetris99, aka Mario35. Denn 99-Spieler, niemand spielt Mario zu 99, äh, deshalb sind's 35. <lacht> ist ist eine coole Idee, das gleiche mit Mario zu machen, was man bei Tetus gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommen wird. Und ich verstehe nicht, warum das nur bis äh, Ende März geht, das Spiel. Verstehe ich überhaupt nicht. So, dann neues Mario-Kart. Ist es aber neues pretty lame, ist Mario es Kart. nur für kleine Kinder, würde ich persönlich jetzt sagen. Also, ich werde es mir wahrscheinlich eher nicht holen. Also, das werde ich auf jeden Fall auch spielen. Aber das hier eher nicht. Aber diesen Screenshot hier finde ich lustig mit dem Gumba hier. Dann habe ich das hier gesehen. Du, du, du, du, du, du. Endlich. Endlich kann ich Mario verunstalten. Auf der Switch. Du, du, du, du, du, du, du. Halt jetzt von 84p auf 27p, 30fps gelockt in handheld Mode. Äh. Das war's für heute. Ähm, Max, wie fandest du die Direct? Direct? Äh, naja, ich interessiere mich ja nicht so krass für Mario. Also, ähm, geil, dass für die wird jetzt rauskommt. Ich werde mir wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich hab's. Weil ich, ich möchte schon meine Wii U noch benutzen. Ich mag die Wii U noch. Das ist eine geile Retro-Konsole. Ja. Für Virtual-Konsole. Das wollte ich gerade sagen. Ich benutze meine Wii U. 99% für Virtual Consets oder für Wii-Spiele, aber die Wii U ist ja noch geil. Mm. Und dann dieses All-Star-Ding, ich es mir etwas später kaufen, anstatt in fucking zwei Wochen. Mein Highlight... Ähm... Weil eigentlich kaufe ich mir das nur wegen Sunshine. Ich würde sagen, da das steht. Beste hiervon ist auf jeden Fall das, was wir als, als letztes genommen haben, nämlich hier, das hier. Es sieht vor allem auch mega nice aus. Guck dir Mario 64 an. Guck Diese, mal diese, an. diese, es ist zwar das gleiche Polygon, ne? Aber guck an, wie gut es aussieht. Mit dem Shading und alles, das sieht so geil aus. Und ich hoffe, das Spiel hat auch bessere äh, Shading, so wie hier auf dem Artwork. Das wäre nämlich mega geil, wenn sie alles gleich lassen würden. Aber, hier, das Spiel einfach ein bisschen modernisen. Mit mehr Shading und ein bisschen HD halt. Also, das ist nicht... Als es nicht so aussieht, als würdest du dafür das Original spielen, noch auf einer anderen Konsole. So, bevor wir jetzt äh, das hier beenden. Als ich am Anfang gesagt habe, bitte Mario äh, 64 HD. Ich meinte damit eigentlich HD Grafiken, aber das ist tatsächlich auch okay. Damit kann ich leben. Und es ist nice. Und Sunshine freue ich mich auch drauf. Mario 64 werde ich übrigens auf Twitch Speedrun, wenn es rauskommt. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Twitch.tv slash zusammen Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Erstmal Werbung gemacht am Ende. Woo, alright, wow, ciao.